Mh, sieht schon lecker aus. Wo hast du die Tontöpfe eigentlich her? Den habe ich auf dem Flohmarkt gekauft. Echt? Die sehen aus wie aus China. <lacht> ja, sehen die da auch so aus? Ja. Die Technik wird ähnlich sein oder die gleiche. Was hat er gekostet? Für 15 Euro von einem Russen. Der wollte kein Sauerkraut mehr machen. Wie lange hast du die Töpfe Den habe ich ähm, vier Jahre und den habe ich zehn Jahre. Oh, okay, lange Zeit. Juggerschiffing, egal. Hast du es ich, alles? Das ist Ingwer, Pfeffer, ja. äh, Zwiebel, Frühlingszwiebeln. Und Sichuanpfeffer. Okay. Das ist meine Reserve. Hier habe ich Sichuanpfeffer in einer alten Mühle. Das ist aber kein Sichuanpfeffer. Ah. Okay. Egal, nehmen wir einfach den. Sternanis. Ah, okay, perfekt. Sternanis, sehr gut. Ingwer, sehr gut. Reicht das? Wasser haben wir. Bauchfleisch? Bauchfleisch müsste ich ein Stück in der vorhaben, ja? okay. Schaffen wir, oder? <lacht> wir schaffen das schon. Ich bin mal gespannt, wie das schmecken wird. Das heißt, als allererstes tun wir ja mit ähm, dem Sichuan-Pfeffer, dem Sternanis, Ingwer und Lauchzwiebeln das Fleisch kochen. Okay. Wie lang eigentlich? Zehn Minuten? Ja. Die sind zu lang geschnitten? Länger so. einfach. Ja. Wie machen das die Chinesen so schön? So, Lauchzwiebel, Pfeffer. Reicht das? Das sind äh, 15 Körner. Nach Gefühl. Nach Gefühl. Nach Gefühl, nach Gefühl, gebe ich noch zwei dazu. So, Sternanis. Wie viel soll ich denn nehmen? Weiß nicht, zwei oder drei Stück. Zwei oder drei? Okay. Mhm. Eins, zwei. Dann brauchen wir noch irgendwas. Könnte das reichen? Nein, ein paar Scheiben einfach. Muss man den ein bisschen äh, sauber machen? Nö. Nee. So, jetzt brauchen wir Wasser für die Suppe. Wie viel Wasser brauchen wir? Ein Liter. Ein Liter, okay. Mmh, sieht gut aus. Mhm. Okay. Mmh. Und jetzt ganz dünn schneiden, ja? Ja. So, das heißt, als nächstes das Sauerkraut anbraten mit äh, Ingwer und Lauchzwiebel. Erst müssen wir das Sauerkraut waschen. Ein spitzes Sieb, sehr Sieb. Wie viele verschiedene Siebe hast du? 7 ah, oder 8. 7 oder 8. Je nachdem für was. Oh, ich weiß, dass es ein Spitzkohl ist. Dann können wir das mit heißt? dem Ziel machen. Das ist ein bisschen was. Wo kommt der Spitzkohl eigentlich her? Aus der Gegend um Stuttgart. Und da okay. ist das Hauptgebiet in Deutschland, wo Spitzkraut angebaut wird. Gibt es denn nur hier? Ja, man sagt deswegen auch Filderkraut. Ah, okay. Lauchzwiebel, Ingwer. Heute was ganz Besonderes mit Fett. Hände Fett. Was erstmal dazu, Reis, oder? Okay, könnt Chinesisch da? Chinesisch da Das wird auf jeden Fall aber ganz tolles, was äh, eigentlich ein, Winter essen könnte, wenn sagt. ein mhm. Winteressen könnte man sagen. Ein Winteressen. Ich schätze mal, wir werden zwei Tage lang werden wir essen. Viele Fans haben gesagt, dass sie dich sehr gerne kochen sehen. Oh. Was würdest du gerne noch? Chinesisches kochen oder dazu lernen oder? Also ich möchte mal richtig eine gute chinesische Ente machen, wie das geht. Ich glaube, das geht zwei Tage. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe, aber das würde ich gerne machen. Chinesische Ente. Okay, ich, ich, ich glaube, Peking Ente ist schon die Königsdisziplin. Ja, das ist die Peking Ente, aber mir würde schon eine ganz einfache chinesische reichen. Peking Ente würde ich noch lieber machen. Junge <lacht> Willst du ein Resümee, hat geschmeckt? Ja, normalerweise mag ich Bauchspeck so nicht, vor allen Dingen nicht gekocht. habe ich gedacht, oh Gott, wie wird das schmecken? Es ist ein ganz toller Geschmack und äh, mit dem Reis, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, hier Reis reinzutun. Super. Also, ich mache gern wieder mal mit, man kann nur lernen. Und ich glaube, ich werde das auch mal für uns hier so kochen. Vielen okay, Dank. Das ist relativ einfach, gell? Ja, ganz einfach. Super. Du deutsche Freunde. Ja, für unsere deutschen Freunde könnten wir das natürlich auch mal machen. Äh, die werden überrascht sein, hm, wenn sie dann auch. erfahren, dass Chinesen das so essen. Mhm. Wir kennen das so nicht.